Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute gibt's wieder eine Kakerlakenparty. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesamten Telefonate aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo? Schönen Guten Tag, ja. Guten Tag Herr Toffer, mein Name ist Hanna Stein und mhm. ich rufe Sie wegen Ihrer Interesse am Finanzmarkt. Ich rufe Sie von Kryptogenius, ja? Ja. Sie haben Interesse Okay, sehr gut. Wie ich schon gesagt habe, ich bin Hanna Stein. Ich bin Ihre offizielle Ansprechpartnerin ah, und werde Ihnen dabei helfen, Ihr Handelskonto richtig zu aktivieren, okay? Mhm. Okay, super. Herr Toffer, am Anfang, sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung oder ist das, das erste Mal für Sie? Nee, es ist ganz neu. Aha, haben Sie gar keine Erfahrung, ja? Gut, Richtig. Sie haben wichtige richtige Entscheidung getroffen, ganz genau darum, Sie bekommen von unserer Seite den mhm. ganzen professioneller Unterstützung, ja? Ja. Das bedeutet, Sie werden immer Kommunikation haben mit Ihrem persönlichen Finanzberater, ja? Sie mhm. bekommen von unserer Seite Ihren persönlichen Finanzberater, ja? Und diese okay. Person wird für Sie die wichtige Positionen öffnen und schließen am Finanzmarkt. Diese mhm. Pastor ist prof in diesem Bereich und das Einzige was sie benötigen zu ist, machen, ist ihr Finanzberater zu folgen, okay? Aha. Und sie, sie haben gesagt, dass sie keine Erfahrung haben, ja? Mhm. Ja, und jeder Finanzberater arbeitet individuell mit den Kunden, ja? Aha. Und äh, sie bekommen auch ähm, Zugangsdaten von meiner Seite und Sie mm -hmm. können selber kontrollieren, welche Profite und Gewinne haben Sie, wie hier alles funktioniert und so weiter und so fort, okay? Mm -hmm. Okay, Herr Toffel, Sie machen selber gar nichts und das Einzige, was Sie benötigen, ist ein oder zweimal mit Ihrer persönlichen Experte sprechen, okay? Mm -hmm. Okay, uh, Herr Toffel, hallo? Ja? Okay. Lassen Sie nicht weiter. Hallo. Hallo? Ja. ja. Herr Toffel, sagen Sie mir bitte, welche Frau Methode haben Sie. Ich kann Sie kaum hören. Wie bitte? Jetzt höre ich Sie wieder. Okay. Jetzt, Herr Toffel, jetzt werden wir Ihr Handelskonto zusammen aktivieren. Mhm. Was machen Sie? Darf ich fragen? Was meinen Sie? Okay, warten warte Sie, warte Sie bitte ganz kurz. Mhm. Ich leite Sie weiter, okay? Warum? bitte. Hallo, schönen guten Tag, ich spreche ich mit Herrn Toffel. Ja, Herr Karl Toffel. Herr Toffel, also ich rufe Sie bezüglich Ihre Anmeldung, ja, Herr Toffel. Aber ja, das hat ja schon die Frau gerade eben gesagt. Genau, Herr Toffel. Und sagen Sie mir bitte, Herr Toffel, ich werde Sie begleiten, ja? Na, ja. Herr Toffel, sagen Sie mir bitte, haben Sie in diesem Bereich Erfahrung oder sind Sie ganz neu bei uns? Ja, aber warum ist denn jetzt eine andere Frau dran? Weil ich werde, ich bin auch also Manager von Frau Hanna Stein, ja? Und deswegen, also ich werde Sie begleiten, ja? Ja, aber Herr warum Teufel? denn jetzt auf einmal? Also, das ist unsere Sache, ja, Herr Toffel. Also, äh, ich bin Manager, ja? Ich finde das Und, komisch. Äh, Herr dann sagen Sie mir bitte, also, Sie sind äh, neu, ja, bei uns? Ja, aber gesagt? das habe ich ja auch der anderen Tante schon gesagt. Ich möchte einfach überprüfen. Ja, ich möchte Aha. einfach überprüfen. Herr Arbeitet Sie nicht richtig? Warum fragen Sie das? <lacht> Woher mhm. haben Sie das äh, gedacht? Naja, weil ich ja jetzt einfach weitergegeben wurde. Ja, Herr also Sie wissen das, es gibt Manager auch und es gibt Angestellte auch, ja? Aha. Ja, möchten Sie auch also wieder mit Frau Stein reden? Ja, mir ist egal, aber ich verstehe halt nicht, warum ich einfach weitergegeben werde. Nee, Herr Toffel, also wie gesagt, Frau Stein ist Angestellter, ja, ich meine Ihre hm. Managerin, ja, Konto Managerin. Hm. Herr Toffel, haben Sie Fragen? Natürlich, ich werde Ihnen alles erklären, ja, wie es hm. läuft, wie es war passiert und so weiter und so fort, ja, hm. natürlich. Also wissen Sie, wie es läuft, wie es passiert? Also, was bekommen Sie von unserer Seite, Herr Toffel? Sie, hm. sie wissen, dass es in der ist nicht 250 Euro, ja? Ach so, nee, das hat sie nicht gesagt. Ich, will, ich, sage das Ihnen, das erste Investition ist 250 Euro und nach der Investition Ihr Handelskonto wird aktiviert, ja? Und nach dieser Aktivierung Sie bekommen von unserer Seite Zugangsdaten, womit Sie werden einloggen und Sie werden sehen, äh, Ihr Handelskonto. Natürlich Ihren Betrag wird äh, reflektiert auf Ihrem Handelskonto, ja, Herr Toffel? Ja, und danach also bekommen Sie von Ihrem Finanzberater einen Anruf, damit Sie können schon einsteigen und dann fangen zu handeln, ja, Herr Toffel? Sagen Sie mir bitte, ne, was ist Ihre Ziel und Motivation? Haben Sie bestimmte Wunsch, was Sie Die erreichen möchten? Ja, Geld. Geld verdienen und haben Sie bestimmte Wunsch, womit, äh, also äh, mit für also dieses Geld ausgeben möchten? Zum Beispiel viele Kunden sagen, dass sie möchten ein Auto kaufen oder Haus renovieren zum Beispiel. Haben Sie solche Wunsch? Nee, meine Wünsche sind einfacher. Einfacher? Okay, das ist kein Problem. Also Sie möchten es einfach... Ähm, Natürlich, also ausprobieren, ja, wie es läuft und wie es passiert, ja, Herr Toffel? Mhm. Alles klar, alles klar, du hast kein Problem. Herr Toffel, ja, wie gesagt, es ist ja nicht 250 Euro, ja, und danach von unserer Seite bekommen Sie Zugangsdaten, ja, Herr Toffel? Ja, mhm. okay. Dann, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, wir können schon weitergehen und Ihr Handelskonto aktivieren, ja? Und danach, wie gesagt, von unserer Seite bekommen Sie Zugangsdaten, Ja, mhm. gehen wir weiter. Mhm. Okay, alles klar. Ja, Teufel, dann sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmöglichkeiten benutzen Sie? Benutzen Sie vielleicht Paypal, weil natürlich haben wir Paypal, ja? Und äh, es ist, wie gesagt, also schnellste Zahlungsmöglichkeit, ja? Mhm. Haben Sie Paypal? Nee. Okay. Nee, haben Sie nicht? Nee. Okay, Herr Toffel, ich habe, also ich höre Hintergrund, also Geräusche, ist alles gut bei Ihnen? Ja. Okay, weil es also akustisch höre ich Sie nicht so gut. Deshalb habe ich Sie gefragt. Ach so. Genau. Äh, mhm. Ist alles gut? Ja, ja. Okay. Deshalb, äh, akustisch, können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Vielleicht, ja. Geht. Okay, deshalb habe ich Sie gefragt. Ja, mhm. aber, also, ich war so ein bisschen schwierig. Mhm. Ja, Herr Toffel. Okay. Äh, Herr Toffel, wie. Äh, Verstehen Sie Finanzmarkt, ja? Äh, also wie denken Sie? Wie, welche Erwartungen haben Sie? Also wie denken Sie? Also wie viel können Sie verdienen? Weiß ich nicht. Wie viel kann man denn da verdienen? Äh, genau, also, das ist eine standardische Frage, was ich also meine Kunden stelle, ja? Mhm. Wie viel kann man verdienen? Ja, das mhm. ist äh, genau, alles klar. Okay, dann können wir Herr Toffel diese Transaktion jetzt machen, diese Investition, womit wird Ihr Handelskonto äh, also aktiviert, ja? Äh, Sie haben mir gesagt, dass Sie benutzen PayPal. Ja, haben Sie auf Ihrem PayPal Konto 250 Euro natürlich, ja? Ich habe kein PayPal. Sie haben kein PayPal. Ah. Benutzen Sie Online Banking oder Kreditkarte? Mhm. Welche benutzen Sie? Kreditkarte oder benutzen Sie Online Banking? Ja, das habe ich. Online Banking haben Sie ja beides hm. beides okay dann können wir also welche möchten Sie zu so benutzen Online Banking oder Kreditkarte was ist denn da besser da, wir können das also mit Kreditkarte versuchen das ist natürlich mhm. auch äh, ganz einfach und wir können das ganz schnell äh, natürlich also machen ja okay ich werde in diesem Fall Ihre E-Mail-Adresse überprüfen was Sie bei uns eingegeben haben ja ist mhm. das klar <total> .net. ist das mm -hmm. richtig? Mm -hmm. Okay, alles klar. In diesem Fall werde ich Ihnen unsere offizielle Zahlungsmethode senden, ja, ja. unter Ihre E-Mail-Adresse, ja. Hm. Einen kleinen Augenblick bitte, ja. Ja, ja. Alles klar. Außerdem also, werde ich also Zahlungsmethode, ja, schreiben, hm. ja. Hm. Hm. Einen kleinen Augenblick bitte. Sagen Sie mir bitte zuerst, sind Sie jetzt mit dem Handy oder benutzen Sie gerade Computer? Jetzt gerade das Telefon. Das Telefon, aber haben Sie dabei jetzt also in den habe Computer? So, hab ich. Okay, also mit dem PC wäre es also einfacher für Sie. Das ist mir egal. Okay, können Sie bitte Computer einschalten, das wäre einfacher für Sie. Mhm. Ich warte auf Sie auf der Linie. Mhm. Okay, sehr gut. Was ich denn? warte auf Sie. Nein, nein, ich bleibe auf der Linie und ich warte auf Sie, bis Sie Ihr PC einschalten. Mhm. Okay. Okay. Nehmen Sie Zeit ruhig, kein Problem. Mhm. Und sagen Sie mir, wenn es schon hochgefahren ist, ja? Mhm. Herr Toffel, wie weit sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt schon im Flur. Wie bitte? Ich bin schon im Flur. Also ist ja bitte schon hochgefahren, Herr Toffel? Ja, gleich. Okay, kein Problem. Mhm. Und dann überprüfen Sie bitte also. Äh, ja, Posteingang, ja. Ja. So, jetzt habe ich den Computer an. Okay. Ich muss der erstmal hochfahren. Genau, genau. Mhm. Kein Problem. Ja. Und dann überprüfen Sie also Ihre E-Mail. Ja, Posteingang. Ja. Okay. soll also von meiner Kollegin von Hannestein angekommen sein, ja? Unsere offizielle Zahlungsmethode vor Kreditkarte. Mhm. Mhm. Das ist schön. Genau. Und bitte lesen Sie mir vor, was Wittgen ausbetrifft, ja? Ja. Wenn Sie diese neue E-Mail bekommen, ja? Ja. Hm. Haben Sie denn schon die E-Mail verschickt? Natürlich habe ich schon geschickt. Okay, dann gucke ich da gleich mal nach. Okay, ich hm. warte hier auf der Linie. Ja. So, jetzt habe ich ja? den Computer fertig hochgefahren. Okay, super. Mhm, gleich kann es losgehen. Okay. Also, loggen Sie sich ein in Ihrem Ihre E-Mail. Ihre e mhm. mhm. So, und wo ist jetzt die Nachricht? Okay, also es soll in Posteingang sein, ja. Hm. Haben Sie wo überprüft? Denn da, wo denn da genau? Also ich habe unter dieser E-Mail-Adresse also gesendet, k.toffel.gmx.net. Mhm. Ja. Genau, es soll auf jeden Fall unter Ihrem Posteingang sein, ja, gelandet wurde, ja. Hm. Wo genau. denn? Posteingang, überprüfen Sie bitte. Ja. Posteingang. Ich bin im Posteingang. Aber ich sehe das nicht. Da ist nichts. Haben Sie die E-Mail auch wirklich versendet? Ja, genau. Aber die ist nicht im Posteingang. Hallo? Ja? Die ist nicht im Posteingang, die E-Mail. Okay, ich überprüfe es. Moment mal bitte. Ja. Soll ich Ihnen mein Passwort geben? Dann können Sie mal gucken. Also, Ihren Passwort soll ich also nehmen und ich kann es überprüfen? Ja. Okay, einen kleinen Augenblick bitte, Moment. Okay, Herr Toffel. Okay, ich werde Ihnen weiterleiten an meine technische Abteilung, damit äh, Herr Kapel kann Ihnen dabei helfen, ja. Mhm. Uh, Ihre E-Mail zu finden, Moment mal bitte. Mhm. Das ist schön. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Johann Gurken am Apparat. Spreche ich mit Herr Toffel. Ja. Okay, Herr Toffel, ich werde Ihnen dabei helfen, okay? Ja. Alles bis zu Ende zu machen, okay. Sagen Sie bitte mir, wo befinden Sie sich? Im Badezimmer. Im Badezimmer, okay. Was machen Sie da? Jetzt zeige gleich ein Kackchen. <lacht> okay, haben Sie das erfolgreich gemacht? Ja. ich uh, stehe das successful mit grüne Farben. Was? Uh, ich meine, ich stehe das successful mit grüne Farbe. Ich verstehe den Wort nicht. Also okay. Wenn Sie sind schon, wenn Sie haben alles beendet da, ja, Sie können alles weitermachen. Okay? Ja. ja. Okay, am Anfang brauchen Sie am Computer, so Sie und nicht am Monitor, ja. Und danach geht alles geht weiter. Okay? Ja. Okay, äh, Herr Toffel, also, sind Sie Toffel wie Kartoffel oder wie Teufel? Nee, Kartoffel. Nee. Kartoffel, okay. Weiter. Also, sagen Sie bitte mir, haben Sie Ihre Computer schon angeschaltet? Ja. Das habe ich mit der Frau zusammen gemacht. Da also, ist schon beigehalten. das ist das zweite Mal. Was? Nein, nichts. Äh, haben Sie Ihre Computer schon angeschaltet? Ja. Okay. Und warum höre ich so, solche Geräusche? Denn? Weiß ich nicht. Ich bin ja noch auf Toilette. Also, okay. Wie lange brauchen Sie da also bleiben? Na, ich bin gleich fertig. Ich muss nur noch die Kackstreifchen wegmachen. Okay. Äh, machen Sie das mit Ihrem Handy? Sie können ja nee, auch die Lautsprecher schalten und so mit zweiter Hand arbeiten. Oder nee. sind bei Ihre beide Hand also beschäftigt? Jetzt bin ich gerade beschäftigt, die Toilette ist verstopft. Also, haben Sie kein Wasser mehr? Doch, ich habe noch Wasser. Wieso okay. ist bei Ihnen das Wasser aus? Also, haben Sie Computer? Also, haben Sie Laptop wahrscheinlich? Nee, ich habe einen Computer. Normale PC haben Sie? Ja. Also, es steht im Badezimmer? Nee, im Büro. Nee. Im Büro, okay. Fallen Sie irgendwie im Büro? Ja. Okay. Da komme ich jetzt okay. gleich wieder an. Okay. Machen Sie. Das. So, jetzt bin ich gleich wieder am Computer. Wo muss ich denn jetzt drücken? Weil wir sind ja da beim Öffnen von die E-Mail. Und da ging das irgendwie nicht weiter. Und jetzt sprechen Sie gar nicht mehr mit mir. Hallo? Ich höre Sie nicht mehr. Hallo? Also... So kann ich, weiß ich nicht. So wird es nix, wenn wir nicht miteinander sprechen. Lieber Herr, hallo. Hm. Was machen wir jetzt so lange? Guten Tag. Wie kann ich denn behilflich sein? Ja, guten Tag, Herr Gerald. Können Sie mir gut hören? Ich kann Sie hören, ja, aber ich bin nicht Herr Gerald für Sie. Ah, ja, und mit wem spreche ich? Ja, mit dem, den Sie angerufen haben wen möchten Sie denn genau sprechen? Uh -huh, na naja, no, okay, kein Problem. So, mein Name ist Thomas, ich bin Ihr persönlicher Account Manager von Hans-Plattform haben... Ja, wissen Sie, Sie haben Ihre Daten bei Produkt uh, uh, Immediate Edge Germany uh, hinterlassen, ja? Uh, stimmt das? Uh, immediate Edge, ja, es ist wie, uh, unsere Werbung. Nicht, ich ja? ja, ich möchte sprechen, dass Sie, sprechen, uh, dass, uh, Sie haben uh, uh, ja, bis heute keine Handelskonto aktivieren. Ja, was passiert? Uh, vielleicht haben Sie irgendwelche Fragen? Uh, Sind Sie bezweifelt oder irgendwas? Ich kann Weil Ihnen Sie helfen, an alle Fragen antworten. Ja, es ist kein Problem für mich. So, bitte fragen Sie, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder so. Wen möchten Sie denn sprechen? Hm, noch einmal bitte. Wen möchten Sie denn sprechen? ich hm, kann nicht verstehen. Wen möchten Sie denn sprechen? Okay, wissen Sie. Ich möchte mit Sie sprechen, ja, über Handlung. Ja, Trading, und so weiter, ja. Sie haben bei uns registriert, ja? stimmt das? Bedeutet das, dass Sie haben ein Interesse an Handlung, ja? Stimmt ich dachte Sie möchten die Fragen beantworten, die man Ihnen stellt. Hm, noch einmal bitte. Ich dachte, Sie möchten die Fragen beantworten, die man Ihnen stellt. Das tun Sie aber nicht. na ja, dann fragen Sie. Wenn Sie irgendwelche Fragen über unsere Handelsplattform haben, ja, dann können Sie äh, diese Frage stellen. Wen möchten Sie dann sprechen? Wen möchte ich sprechen? Mhm. no mit dir, uh, ganz falsch, ja so. Wie, wie kann ich antworten auf diese Frage? Ja, ich sag. Naja, wenn sie Deutsch könnten, dann ich uh, auf diese Frage auch antworten. Ja, aber ich antworte auf Fragen, die mit unserer Finanzplattform verbunden ist, ja. Ich kann Ihnen nicht alle fragen, ja, wie Sie haben, beispielsweise, was habe ich gegessen, ja. Auf diese Frage antworte ich nicht, ja. Ganz ganz klar, ja, ich bin professionell natürlich, und ich antworte auf Fragen, die Sie stellen über unsere Finanzenplattform, ja. Dann, wenn Sie irgendwelche Fragen über unsere Finanzplattform haben, über Handlung, über Ihre Kontoaktivierung, ja, dann fragen Sie mir bitte. So, und ich würde auf diese Frage antworten, ganz klar. Wen möchten Sie denn sprechen? Ja, ich habe auf diese Frage geantwortet, ja, ich möchte mich nee. noch einmal sagen. Ja. Nein. Ja, ich habe Ihnen geantwortet, vielleicht haben hm. Sie mir nicht verstanden, ja. Sie können mir ein bisschen klären, diese Frage, ja. Vielleicht diese Frage, ähm, nicht so kompliziert ja, vielleicht, äh, äh, wäre es besser, wenn Sie ein bisschen erklären, ja, was, was bedeutet Sie über diese Fragen, ja? Naja, vielleicht wäre es besser, wenn Sie erstmal Deutsch lernen, bevor Sie irgendwelche Menschen anrufen und auf den Sack gehen. Äh, wissen Sie, mein Deutsch ist ganz gut. Ich äh, okay. verstehe ganz alles, ja, aber... Äh, ja, was, dann... was möchten Sie von mir? Ja, kann ich leider nicht verstehen. So, welche Frage haben Sie? Wen möchten Sie denn sprechen? So, nun welche Frage haben Sie? Wen Sie sprechen möchten. Sie möchten sprechen? Oh, es ist wunderbar. So, dann äh, können Sie mir anfangen, ja. Ich kann Ihnen noch einmal sagen, dass äh, wir äh, haben äh, mit Handeln zu tun, ja. Das bedeutet, dass wir äh, ja Handeln machen, ja. Sozusagen äh, kaufen wir mit weniger Preise, verkaufen wir mehr, ja. Und äh, auf diesen Unterschied machen wir einen Profit, ja. Und für unsere Kunden, wie Sie auch, ja, wir liefern äh, Möglichkeit mit uns das machen, ja, damit Sie auch Sie profitieren, ja. Ist es äh, klar für Sie, ja? So, dann, äh, kann ich Ihnen, äh, er, äh, dann kann ich Ihnen erklären, ja, welche Finanzmöglichkeit äh, liefern Sie? Wie liefern wir für Sie, ja. Äh, erste, erste Möglichkeit, ja. Sie können mit unseren Finanzroboter äh, äh, mitarbeiten. Verstehen Sie, was das bedeutet? Äh, wissen Sie überhaupt etwas über Finanzroboter? Oder haben Sie vielleicht etwas gehört darüber? Wen möchten Sie denn sprechen? Ja, ich möchte sprechen über Roboter, verstehen Sie, ja, äh, und sage Ihnen, ja, ich frage Ihnen, ich habe Ihnen gefragt, ja, so, wissen Sie, okay, ich kann auf Ihre Frage stellen, ja, aber äh, ich möchte auch für Sie eine Frage stellen, ja, damit meine Frage hilft, auf Ihre Frage zu antworten, verstehen Sie, ja, es ist, nun, ganz okay, ich glaube, so, dann können Sie mir bitte antworten, ja, äh, haben Sie etwas zu tun mit dieser Roboter, ja, haben Sie, äh, vielleicht etwas über diesen Roboter gehört, wie Wen möchten Sie denn sprechen? Okay, so, ich kann Ihnen sagen, dass, äh, okay, wissen Sie, wenn Sie etwas nicht über diesen Roboter äh, wissen, ja, dann kann ich Ihnen alles erklären. Verstehen Sie, unser, dieser Roboter ist unser äh, mathematischer Algorithmus spezieller, ja, der äh, ganz automatisch, ja, ohne ihre Hilfe arbeitet, ja, und äh, handelt. Ja, er äh, findet die, äh, die beste Chance, die beste Variante für Handlung, ja, und dann machen wir äh, Ihre Agile. So. Mit unseren äh, Roboter ja, können Sie bis 30% pro Woche von ihre Konto verdienen, ja. Es ist, äh, ну, ja, ziemlich gut, ich glaube, ja, weil äh, im Bank beispielsweise, ja, äh, Sie bekommen nur 2% pro Jahr, ja, pro Jahr. Hier sage ich 30% pro Monat, ja, äh, und auch im Bank können Sie zum Beispiel äh, nicht, äh, ihr Geld, äh, zurückgeben, ja, bei uns, äh, ihr Geld, äh, ja, sie haben Zugang, äh, ganz täglich. Sie können, äh, äh, heute, äh, mehr investieren, äh, morgen weniger, ja, es ist ganz okay. Verstehen Sie? So. Und, äh, ja, deswegen 30 auch gut ist. So. Wenn Sie, äh, beispielsweise, äh, wenig Zeit haben, ja, und Sie möchten, äh, wissen, äh, wie möchte ich denn sprechen, ja, dann können Sie mir diese Frage stellen, ja, und dieser Roboter wird ganz automatisch, äh, ohne Ihre Hilfe für Sie einen Profit machen, ja, es ist klar. So, dann unsere zweite Möglichkeit, Sie können mit unseren Finanzexperten mitarbeiten, ja, natürlich, mit brauchen Sie mehr Zeit, ja, bis, äh, von, zwei, von zwei bis drei Stunden pro Woche, ja, es ist. Es ist ganz okay, aber wenn Sie solche Sky nicht haben, dann okay. Ja, verstehen Sie? So, äh, und, äh, und, äh, ja, äh, aber mit äh, unserem Finanzexpert können Sie äh, bis 50% verdienen, ja, von Ihrem äh, Handelskonto. So, äh, dann, äh, ich habe Ihnen alles über unsere Möglichkeit erzählt, ja, äh, haben Sie das verstanden? Und äh, wenn ja, dann... Äh, äh, welche Möglichkeit äh, passt zu Ihnen besser, ja, haben Sie vielleicht mehr Zeit, möchten Sie mehr mit uns mitarbeiten, oder Sie haben keine Zeit, es wäre besser für Sie einen Roboter zu haben, was denken Sie darüber? Wie möchten Sie denn sprechen? Ja, aber es ist keine Antwort, verstehen Sie, äh, ich habe Ihnen gefragt, ja, welche Möglichkeit, erste oder zweite, passt zu Ihnen besser, ja, ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Ich habe zuerst eine Frage gestellt. Na ja, aber ich habe dann antwortet und dann habe ich Ihnen eine Frage gestellt. Kön, können Sie mir bitte antworten, verstehen Sie Deutsch? Oder vielleicht sind Sie von Ausland gekommen, ja, weil ich kann nicht, ich kann nicht verstehen, ja. Ich, kann, ich, ich stelle Ihnen Fragen, ja, und Sie nur sagen, wie möchten Sie denn sprechen? Ja, es ist wie ein Wiss oder verstehen Sie mich nicht? Ja, sagen, sagen Sie mir bitte, ich äh, erst sagen kann auf... Auf Englisch, äh, ja, aber äh, wissen Sie, Englisch, ich äh, kenne ein bisschen schlechter als Deutsch. Ich sage es wäre besser, wenn Sie auch Deutsch sprechen, ja? Ja, Sie können doch nicht mal Deutsch, sonst könnten Sie doch meine Frage beantworten. Ja, aber ich habe ja auf Ihre Frage beantwortet. Ja, Nein. so, ja. Ja, ich Nein. habe auf Ihre Frage beantwortet. So, und äh, dann stelle ich meine Frage. Und Sie haben auf meine Frage nicht beantwortet, ja? Äh, vielleicht wissen Sie, oder es äh, no, ist nicht so wichtig, ja? Äh, für mich wichtig ist. Dass äh, Sie äh, Ihre Frage wird beantwortet, ja. Äh, und äh, dann frage ich, ja, äh, welche Möglichkeit passt zu Ihnen besser? Erste oder zweite? Ja, passt zu Ihnen besser, mit Robotern zu arbeiten oder mit Finanzenexperten? Was sagen Sie? Also ich sage, ich habe das Gefühl, dass Sie eine völlig verdrehte Netzanschauung haben. Und ähm, ja, kein Wort Deutsch verstehen. Denn sonst könnten Sie ganz einfach meine Frage beantworten. Und ich habe ja immer noch keine Antwort auf meine Frage erhalten, sondern Mo etwas. Will, wissen ich... Sie, wenn, wenn Sie mir meine Antwort verstanden haben, ja, dann können Sie auch und mir äh, das sagen, ich kann Ihnen äh, noch einmal beantworten und beantworten. Das meinen Sie, ehrlich zu sagen, wissen Sie. Deswegen äh, können Sie ganz klar das machen. Dann behaupten Sie die ganze Zeit, dass Sie Deutsch können und können nicht mal eine simple Frage beantworten. Also ich glaube. Sie sind da völlig fehl am Platz. Mhm. Okay, so, wenn, wissen Sie, wenn Sie äh, meine Antwort nicht verstanden haben, ja, es ist ganz okay, ganz okay, wissen Sie, ich kann Ihnen noch einmal beantworten, ja, dann können Sie bitte Ihre Frage stellen. Mhm. Meine Frage lautet, wen möchten Sie denn genau sprechen? Tja, wenn Sie Ihr Mikrofon ausmachen, dann kann man Sie nicht hören. Ja, okay, wissen Sie, ähm, warten Sie bitte eine Minute Zeit, okay? So, ich würde dann äh, zurückgeben. Wen möchten sie denn genau sprechen okay so uh, okay ich bin da ich bin da so uh, ich habe mir gefragt uh, wie möchten sie denn sprechen was meinen sie über uh, diese frage können sie mir bitte ein bisschen uh, deutlich sagen ja, ich meine damit, wen Sie genau sprechen möchten. Ah, uh, mit wem ich sprechen möchte. Ja, ich möchte mit Ihnen sprechen, natürlich. Ja, und wem genau? Weil mit Ihnen ist ja keine Antwort auf die Frage. Ah, uh, wer? Okay, so. Hören Sie, mein Name ist Thomas. Ich bin Ihre persönliche Account Manager. Ja, haben Sie verstanden? So, uh, von Handelsplattform, Finn, -Vid. Ja, es ist klar. Von wem sind Sie denn der Account Manager? Äh. Uh, von wem bin ich Hakan Manager? Von ihm. Ja, und wen möchten Sie genau sprechen? Ich möchte genau mit Sie sprechen. Ja, wer bin ich denn? Sie sind meine Kunde. Ja, und welchen Namen möchten Sie am Telefon haben? Oder den, welchen Namen erwarten Sie am Telefon? Sie wissen doch gar nicht, ob Sie richtig sind. Gerald Geburtsfehler, ja. ja? Ihr Name ist Gerald Geburtsfehler, ja? Richtig, der Herr Geburtsfehler. Also möchten genau. Sie mit unseren Geburtsfehler sprechen. Genau. Okay. Und was ist der Grund Ihres Anrufs? Der Grund meiner Anruf ist Ihre Registration bei unseren äh, Handelsplattform. Sie haben schon von zwei Ta 20 Tagen registriert, ja, aber bis heute leider Sie haben kein Konto aktiviert. Ja, das mhm. passiert. Was ist los? Und äh, vielleicht Sie haben etwas nicht verstanden oder haben Sie irgendwelche Probleme? Ja. Oder Fragen auch. Ich kann Ihnen äh, helfen, ihre Probleme lösen, ja, die äh ja, so, fragen Sie. Naja, ob Sie bei irgendwas helfen können, das bezweifle ich bei diesem Deutsch extrem stark. Aber bei welcher Plattform soll ich mich denn registriert haben? Wie heißt denn die Plattform? So, Sie haben äh, vielleicht bei unserer Werbung Immediate Edge registriert, ja, aber unsere Handelsplattform heißt äh, FinWiz. Wie heißt die? Äh, FinWiz. Buchstabieren Sie das mal? Äh, F-I-N-V-I-Z. Äh, noch einmal, das. oder? Sagt mir nichts. Okay. Mhm. Vielleicht, äh, Sie haben, äh, Entschuldigung, äh, ich habe nicht verstanden, Sie haben gesagt, dass Sie haben das nicht gemacht, oder? Der, der Name sagt mir nichts. Name sagt nichts? Wissen Sie, es kann sein, weil äh, Sie haben über uns äh, im äh, Werbung gelesen, ja? Dort äh, steht, äh, ja. Ich ihnen gesagt habe, sie haben bei äh, Immediate Age German äh, registriert, ja, und äh, diese Ressource ist unsere Werbung, ja, verstehen Sie? Nö. Nee. Also wissen Sie, wie äh, beispielsweise äh, Apple, ja, iPhone und so weiter, äh, sie können das im Apple Store kaufen, ja, und auch sie können das äh, im anderen Plätze, im Markt kaufen und so weiter, ja. Es ist äh, immediate edge, ist wie andere Plätze. Ja, Sie können das äh, auch dort äh, mit unserer äh, zu sein. So, okay. Äh, wenn Sie das registriert haben, ja, ich habe Ihre Daten, ja, wissen Sie? Äh, Ihre Name, Ihre Telefonname, Ihre E-Mail-Adresse, ja. Das bedeutet, dass Sie haben dort registriert. Ja? Und wenn Sie das dort registriert haben, das bedeutet, dass Sie an äh, Finanzmarkt äh, und Handels äh, interessant ist. Ja, es ist für Sie interessant. Habe ich richtig verstanden? Ja? Es ist klar? Nicht wirklich, nee. Hören Sie mich nicht? Äh, ich muss äh, lauter sprechen, oder noch einmal sagen. Ja, sie sprechen sehr undeutlich. Und mit sehr starkem... Sehr, sehr undeutlich. Nun, mhm. entschuldigen Sie mir bitte, ja, für... Äh, dass ich Ihnen nicht deutlich ist, ja, aber ja, ich kann Ihnen noch einmal und noch einmal sagen, ja, bis Moment, äh, wenn Sie mir verstehen, ja? Okay, so. Äh, welche Fragen haben Sie? Okay, noch einmal. Sie haben äh, auf unserer Web-Plattform registriert, ja? Sie haben das gemacht. Selbst haben Sie das gemacht. Sie haben Ihre Daten dort hinterlassen. Haben Sie das gemacht? Ja. Sie haben das gemacht. So. Äh, wie das denn? Noch einmal bitte. Da können Sie bitte noch einmal sagen, ja, ich äh, habe mich verstanden. Tja, also dass Sie behaupten, dass Sie Deutsch können, das ist ja stark witzig. Also, weiß man nicht so richtig was mit anzufangen, ne? Ich weiß zwar nicht, wo man da so eine Evolutionsbremse auftreibt, und warum man sowas dann ans Telefon setzt, aber da bekommt man definitiv Brokkoli in den Ohren. Naja, und äh, was dann? Können Sie, mir, können Sie mir bitte sagen, warum haben Sie auf äh, unsere Finanzplattform? ja, ich kann das nicht verstehen, ja. Möchten Sie bei uns äh, mitarbeiten, ja, und äh, Geld verdienen, oder nicht? Ich weiß ja nicht mal, was Sie machen, wer Sie sind, was das soll, was der Anruf bringt, was ich davon habe. Aha, äh, ehrlich zu sagen kann ich nicht verstehen, was Sie möchten, ja, zu so machen, ehrlich zu sagen. Ja, zumindest können Sie schon mal die, die äh, Taste von Ihrem Telefon bedienen, die das Mikrofon stummt. Aber mehr können Sie, glaube ich, nicht. Okay, wissen Sie, Sie möchten meine Deutschkenntnisse prüfen oder möchten Sie äh, in unserer plattform mitarbeiten, ja? ja? Ihre Deutschkenntnisse sind halt eine absolute Katastrophe, man versteht Sie ja kaum. Okay, wissen Sie, äh, Sie haben äh, bei unserer Plattform registriert, um äh, Deutschkenntnisse von äh, unseren Mitarbeitern zu prüfen oder Sie möchten äh, Geld verdienen bei uns. Ich kann nicht verstehen, ja. Äh, was machen Sie? Hm, genau, das meinte ich. Was meinen Sie? Hm, das, ist, was Sie sagen. Dass ich verstehe, was warum haben Sie das gemacht nicht, ja? Sie auch verstehen, warum haben Sie das gemacht nicht? Schon dramatisch. Ja, ja ziemlich dramatisch, ja. Aber wissen Sie, es ist äh, oh ja, kein Problem, ja, wissen Sie. Wenn Sie bei uns mitarbeiten müssen, ja, dann hm, wirklich kein Problem. So, dann äh, vielleicht, äh, möchten, haben Sie irgendwelche Fragen, die nicht mit Deutsch zu tun, sondern mit unserer... Ja? Kommen Sie denn die Daten her? Hallo, Herr Geld, hören ja. Sie mich? Ja, wenn Sie das Mikrofon ist nicht es, permanent da? ausmachen, dann höre ich Sie, ja. Äh, noch einmal bitte. Wenn Sie das Mikrofon nicht permanent ausmachen, dann würde ich Sie hören, ja.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 um Bitcoin, Handeln, Investitionen. Ja, was denn da ein Konto? Was meinen Sie? Ja, was ich ja sehe. Äh, GMA Pros, Herr Toffel. Kenn ich nicht. Sie haben ein Konto hier aufgemacht. Wann denn? Äh, 23. Juni. Ja.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 Wir haben ja lange genug gewartet, oder? Denken Sie nicht? Ja, worauf habe ich denn gewartet? Nicht Sie, wir. Das Konto steht ja schon sehr lange. Und das ist schon lange genug. Denken Sie nicht? das ja, ist ja in Ordnung so. Das Ist nicht in Ordnung. Sie hatten ja Ziele. Sie haben einen Grund, warum Sie dieses Konto aufgemacht haben. Sie wollten Geld machen und Sie hatten bestimmt einen bestimmten Ziel davor. Ja. Hatten Sie nicht? Ja, nicht wirklich, nee. Was sagen Sie? Nicht wirklich.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 Ja, aber deswegen haben Sie ja nicht automatisch eine Anruferlaubnis. Doch schon. Nee, dafür brauchen Sie eine Unterschrift. Das haben Sie gemacht, als Sie Ihren Daten bei der Webseite eingegeben haben. Ja, nee, aber das ist ja eine Anruferlaubnis. Na doch, wenn Sie Ihre Nummer eingeben, ja, dann wollen halt, was heißt das? Jetzt bestimmt nicht vor die Kreation oder Informationen aufholen Bestimmt nicht einfach nur... Aber alleine, dass Sie sich das Sie schon. auskennen, macht das Gespräch ja schon das wieder...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 Nee. Und ich nenne mich selber nicht kriminell und ja, ich nenne du, Sie nicht kriminell, weil Sie Geld durch Handel machen mussten. Ja, weil Sie sind ja trotzdem kriminell. Kriminell schon. Also da, davon davon bin ich sehr stolz. Aha. Weil kriminell heutzutage anscheinend ist jeder, der erfolgreich ist. Nee, jeder, der nicht. erfolgreich ist, jeder der seriös, was seine Arbeit angeht, was nee, Geld angeht. ist, kein der unseriös ist. Na, Ich bin kriminell, aber ich bin sehr seriös.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 Das Klar. kann sein. Das kann man schon, kann man, kann man schon so verschreiben. Hm. Aber Betrüger bin ich nicht, soviel. Doch? So? Nein, bin ich nicht. Das nennt man übrigens bandenmäßigen Betrug, was Sie da machen. Gewerbsmäßig. Wie, wie sind Sie drauf gekommen? Betrogen, Betrüger. Wie rufe ich illegal an? Erklären Sie das. Hab ich Herr Toffel, was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Das geht Sie nichts an. Was machen Sie beruflich doch? Was, was hat das? Nichts an. Sind Sie so sensibel oder ich was hier, ist das Problem? Das geht Sie einfach nichts an. Das ist doch eine Beruf ganz einfache Frage. Okay, ich bin vom Beruf ja, Betruger. Was machen Sie beruflich? Okay, das sage ich Ihnen nicht. Was halten Sie davon, wenn jemand, wenn Sie.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 Sie haben Ihre Daten bei uns in der Firma angegeben. Das ist Herr trotzdem Tuffel. keine Bestätigung dazu, dass Sie anrufen dürfen. Sie brauchen in Deutschland dafür ein Double Opt-In. Oder weil? Aber Herr Toffel, Herr Toffel, da liegt das Problem und das Missverständnis. Das ist eine internationale Firma und wir arbeiten das nicht ist keine, nach den das Regeln. Keine Rolle. Sie das dürfen in Deutschland? Deutschland international nicht in Deutschland anrufen Nein, Deutschland Nein anrufen, natürlich dürfen wir das, Nein, dürfen Herr Toffel. Herr Toffel, wir sind eine internationale ich bin auch online ich kann nicht mit mir diskutieren. Ich kenne mich damit rechtlich aus. Anscheinend tun sie doch gar nicht. Ja. Nein, tun sie gar nicht, Herr Toffel. Sind Sie beeindrucken mich mit Ihrem blödsinnigen Gelaber nicht? Es sind kein Gelaber. Ich ja, versuche nur Ihren. Ich versuch nur diesen, Ich versuche nur Ihre. Ihre Ansage noch zu beantworten. Ja.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 Ich arbeite in diesem Geschäft seit ungefähr neun Jahren, also bitte erzählen Sie ja, mir letterlich. nicht. Also, erstens arbeiten Sie da nicht mit neun Jahren, weil die Firma gibt es auch gar nicht so lange, das ist komplett Blödsinn. Ich arbeite, ja, ich, arbeite ist ja. ich arbeite seit neun Jahren. Ich arbeite seit neun Jahren. Ich habe nicht gesagt, ich arbeite bei dieser Firma seit neun Jahren. Ja, Sehen Sie, wie Sie Wen wenn Sie, wie Sie, ist, wie Sie Ihre eigenen. Die Sie sammeln nicht, Ihre eigenen. Zu tun Sie sammeln Ihre eigenen Impressionen über uns selber. Ohne dass Sie dafür fragen, ohne dass Sie uns danach fragen, diejenigen, die eigentlich die Antwort haben. Sie tun das nicht, sondern die sammeln, Sie sammeln Ihre eigene Meinung selber. Das hat nichts mit Meinung zu tun, Und dann behalten Sie das, als ob das die Wahrheit ist. Aber ist es doch gar nicht. Sie rufen aber illegal an. Ich rufe nicht illegal an, Herr Toffel. Wir sind eine internationale Online-Firma. Spielt damit keine Rolle?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 Herr Töffel. aber leider muss ich mit Leuten okay. wie Sie sprechen. Leider muss ich muss ich mit Leuten wie Sie sprechen, weil ohne eure Geld kann ich doch keinen aufbauen. Ja, Sie sind Und ein Land kann alleine nicht platschen, Herr Toffel. Und Sie sind nichts anderes als ein kleiner Callcenter-Mitarbeiter, der die Leute anruft, mehr nicht. Ein Callcenter hat die Firma schon, damit wir mit ja. euch sprechen können. Ja, das stimmt. Ja, das bist du ja aber, nicht nur ein aber nicht nur ein Callcenter. Aber nicht nur ein Callcenter, Herr Toffel. Trotzdem peinlich, was du da machst.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 meine Tasche ist voll. Das ist traurig, du solltest dich was schämen. Schämen, Herr Toffel, warum? Ja, weil du die Menschen betrügst. Lächerlich, wie überzeugt du davon bist. Das ist so. Das ist lächerlich. Weil weil ein ein weil der, war, weil der vorherigen Kontomanager nicht so use war. Weil der vorherige Manager nicht, nicht use so. war? Oder weil sie ein paar oder weil sie ein paar schlechte Reviews im Internet gelesen haben Damit und wie ein gut. ganz naiver Mensch schon das sehr so glauben. Das ist doch Ihre Schuld, Herr Tuffe. Wenn Sie wie ein naiver Mensch einen kleinen Kommentar auf dem Internet gelesen haben und so stark daran glauben und nicht selber schauen, ob diese Gelegenheit doch stimmt oder nicht, dann was was, was genau ist lächerlich? Wenn ich hier zu Ihnen mit einer Gelegenheit komme, wo Sie mit, mit 10.000 eventuell nach dem richtigen Weg 50.000 Euro verdienen können, netto in Ihrer Tasche, wenn ich mit so einer Gelegenheit zu Ihnen komme und dass Sie ihn nicht mal ernst nehmen, um das mindestens zu probieren und schauen, ob es stimmt oder nicht, dann Entschuldigung, Herr Toffel, das finde ich lächerlich, nicht das, was ich tue. Ja, doch, alles, was du sagst, ist einfach nur komplett lächerlich. Ist das es doch gar nicht, das ist doch wahr. Man kann bei euch kein Geld verdienen. Man überweist euch das Geld, man schon. 50 Euro, 500 oder 1000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 Aber nicht jeder, nicht nicht jeder in der Firma macht das, weil natürlich ja, das wie nicht jeder, natürlich wie nicht ist jeder Kunde stolz sich auf dich kundt, ja. nochmal? Ob deine Eltern auf dich stolz sind, dass du kriminell geworden bist und Leute betrügst? Es geht darum, um Geld zu machen. Es geht nicht darum, was die Leute über dich denken. Wenn du das Richtige machst und am Ende erfolgreich bist, warum interessiert das dir, was die Leute davon im Internet erzählen? Habe ich dich... habe ich, hab ich dich Habe ich... habe ich... habe ich dich verarscht? Du versuchst? Nein, ich versuchte doch. Ja. Du brauchst dich da nicht rausreden. Herr Toffel, tue ich nicht. Doch? Tue ich gar nicht. Ja, klar. Naja, das ist du ihre klar. Meinung, wenn das nicht ändern kann, dann... es tut mir leid. Ja, mir nicht. Mir schon. Ja. Weil du nichts halt an mir verdient hast, deswegen tut es mir leid, richtig?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 Das war's schon mit unserem Hörspiel. Vielen lieben Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gern einen Daumen nach oben da. Wenn du magst, dann siehst du jetzt hier noch eine etwas größere Playlist mit einer viel größeren Auswahl an noch viel weiteren Videos. Hau auch dort gerne noch einmal vorbei. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.